Scheiße, auf Tür aufzumachen, einfach mit der Schulter rein so. Ist eh viel cooler. Okay, also, wir fangen links an drehen, drehen. Ich muss beide Kreisläufe schließen. Das wäre einmal so. Ah, ich habe die Kreuze falsch verstanden. Okay. Hallo? Schön dich wiederzusehen, Claire. Wir haben nach einer Rechnung offen. Der klang wie der Dude aus. Rocky war das. Oder war das Rocky selbst? Ne, das war die deutsche Synchro von Rocky selbst. Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Share okay? Vorerst. Ich schwör sie, Mr. Ben sie hier wehtun. das blöde ding nicht fallen lassen könntest du gehen keine sorge sherry das ist alles bald vorbei ja dafür werde ich schon sorgen kein problem irgendwo muss es hier rausgehen okay nein <lacht> Dumm gesagt, momentan ist sie am sichersten da drin. Aber ich habe gespeichert notfalls. Wenn ich sterben sollte, dann... Okay, wir haben wieder dasselbe System mit den Items. Das ist okay. Der kommt in die ganz hinterste Ecke in meinem Inventar. Block. Okay. Ah. Uh. Oh, oh nein, man kann es nicht mehr Okay, Stern dahin. Direkt dahin. Ich muss das anders machen. Ich könnte ihn auch dahin setzen. Dann passt aber der nicht mehr. Äh, fuck. Nein, ich schon. Ja, ich will das jetzt machen. Das geht. Das geht auch. Oh. Ja, ich bin... Ja, okay, ich habe nur unten geschaut. Es gibt ja ein doppelstöckiges. Dann muss... Doch, dann muss der darüber. Das macht es tatsächlich, glaube ich, viel einfacher, als ich gedacht habe. vielleicht auch nicht. Markus. Habe ich irgendwo sonst noch einen Block ja, den da. Dann brauche ich jetzt Dreieck mit Viereck. Das wird der Kreisstern. So. Okay. Scheren. Schere. Eine kinderschere ich habe eine map nice ja es wäre auch mein erster gedanke das so zu schneiden ist das hier? Äh, dumm gesagt ich würde behaupten dass die kleine hier sicherer ist als draußen Aber das bin ja nur ich. Sallys Tagebuch. Ich liebe Mittwoche. Da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Weißenhaus war furchtbar. Die Lehrer waren alle fies. Immer nur lernen, lernen, lernen und niemals Eis. Hier ist es einfach furchtbar toll. 10. Januar, oh da mein Geburtstag übersprungen. So und? Heute haben wir wichtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr alleine raus. Ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meiner alten Klamotten gehänselt werden. Besonders nicht, besonders nicht von dem, der sich früher getragen hat. 16. Januar. Heute kommt der Weißenhausdirektor. Deshalb werde ich mein blau kariertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß. Er hat einen Schnurrbart. Und er ist Polizist. Ah ja, so ein Zufall. Halt mal. Rainbow! Also warte mal, er wurde von Umbrella organisiert, dass er die Arbeiter festhält. Die Kleinen dürfen nicht mehr raus und müssen sich untersuchen lassen. Kann es sein, dass die Kleinen Experimente mitmachen wegen dem T-Virus? Oh, ich habe das Gefühl, wir müssen uns hier rumsneaken irgendwann. Aber bis jetzt war es viel zu einfach. Das wirst du nicht schaffen, Kleine. Sage ich ja. Mist, ich einen Schlüssel. Aber dort sind Props an die deutsche Synchro, die gefällt mir. Äh, und das, was ich vorhin gemeint habe, ist: der Typ hat so geklungen, diese Szene, in der Rocky sagt: Niemand schlägt so hart zu wie das Leben. Oh nein. Er ist das. das hat mich ja halt genau an diese Stimme erinnert. Uh, Irgendjemand das Tagebuch. Wenn du das liest, ruft die Polizei. Hier sind schwarze Männer, die alle auffressen. Viele schwarze Männer. Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami. Oh nein. Ich würde sehen, was das für ein Bild ist, wenn sie speichert. also wird trotzdem als Claire gespeichert. Also, der Alte muss hier irgendwo sein. Er kommt. Es war so klar. Du solltest doch da bleiben. Auch schwarze Männer müssen essen. Es <lacht> ist wie bei Metro: da heißt es auch, die Schwarzen kommen. Da bist du sind jetzt diese Mutantenviecher. Ah! Uh, das wird wehtun. Yep. Ja, toll, jetzt habe ich einen zweiten Mystics. Ah, du kleine. Boah! ja. Recht, recht. <Renk>, oh, <renk>. Wieso crouch ich bin <so> jetzt? Was wirst du noch bereuen, verdammt? Geh weg! Was gehört, Fetzer? Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein! Der hat halt dieselben Mechanik wie X, Alter. Wie Renate. Ja, schön siehst du mich mit deiner scheiß Taschenlampe, Alter. Halt's Maul. Mich äh, Tisch. Nein, nicht dieser Tisch. Tisch. Crunchen an dem Tisch, durch. Bin ich da. Jetzt aber die Tür. Maul. So. Politisch korrekt wäre das Ganze gar nicht so anzusprechen, würde ich jetzt mal behaupten. Wo bist du? Nein. Zeig dich! Ich weiß, du bist hier drin. Je länger ich suchen muss, desto schlimmer wird's für dich. Hier. Okay, cool, der macht mir Wege auf. Aber hier ist, glaube ich, hier ist offen. Alle haben doch das Maul, wieso redet ihr jetzt? Es ist komplett stehen. Oh Gott, oh Gott, natürlich hört er dich. Ich geh weg hier. Ciao. Das ist eine Sackgasse. Ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Wieso ist hier eine Serbgasse? Scheiß Dreck. Nicht Alter, halt mehr. Losmachen. Nicht mehr. Bitte. Das ist deine letzte Chance, verdammt. Zeig dich. Ich bin da unter diesem Tisch sofort sicher. Oh, ja, hoffentlich. Arschloch. Also, das war meine Mission. Ich bin ja richtig gut. Also, am Hausschlüssel und alle Schlüssel irgendwie in jedem Raum hier drin dasselbe sind. Bitte schließ ab. Bitte schließ ab. Sie schließt sich ab. Diese kleine, ganz ehrlich. Fick dich! Ich hätte der da eingesperrt. Ja, dann lauf doch! Schneller, schneller. Ich renn schon mit der, okay? Ich kann das nicht noch schneller. Was? Geht nicht auf? Okay, das ist richtig geil geklungen. Tagebuch von Tom! Ja, komm, lesen wir mal ein Tagebuch! 5. Februar! Vor zwei Monaten habe ich Oliver einen Brief geschrieben. Immer noch keine Antwort, nichts. Aber so ist das immer, wenn einer adoptiert wird. Er lebt bestimmt wie ein König in einem prächtigen Haus und hat uns vergessen. Ich dachte immer, Oliver wäre anders und würde immer mein Freund sein. Da lag ich wohl falsch. 8. Februar. Anne hat heute den Kleinen eine Geschichte vorgelesen. Sie hat gesagt, dass alle Kinder, die adoptiert werden, von schwarzen Männern gefressen werden. Wow. Deshalb hört man nichts mehr von ihnen. Ich weiß zwar nicht, woher sie ihre Ideen hat, aber sie wäre bestimmt eine gute Autorin von Horror schund -Romanen. 13. Februar. Hier stimmt was nicht. Und zwar nicht nur Ernst Geschichten. Versteht mich nicht falsch. Ich war schon in schlimmeren Ort. Schön, dass er so. Hey, ich will das möglichst viele mein Tagebuch lesen. Also versteht mich nicht falsch. Also, autorentechnisch ganz on point. Tagebuchtechnisch nicht so ganz. Versteht mich nicht falsch, ich war schon in schlimmeren Orten und wir werden zwar von einem großen Pharmakonzern gesponsert, aber warum dürfen wir niemanden anrufen und nicht raus? Warum sind hier so viele Ärzte? Was sie das für Spritzen jeden Tag, ist ja fast wie... 14. Februar Ich werde adoptiert. Ja, ich. Die meisten Leute nehmen kleinere Kinder und ich dachte immer, ich wäre zu alt. Aber ich freue mich schon. Ach was, ich bin total aus dem Häuschen. Am 20. reise ich hier ab. Ich werde alles tun, um ein guter Sohn zu sein, auf den meine neuen Eltern stolz sein können. 19. Februar Oliver ist heute mitten in der Nacht aufgetaucht. Er war total fertig und schrie um Hilfe. Ich habe ihn gar nicht erst erkannt. Sein Gesicht blätterte ab. Ih. Die Lehrer und Ärzte kümmern sich jetzt um ihn. Sie sagen, es sei nur eine Hautkrankheit und er würde bald wieder gesund. Dann können wir wieder zusammen Abenteuer erleben. So, und jetzt denke ich dran, die Recording zu drücken. Ich muss hier weg. Wieso löse ich jetzt Tagebuch? Nein! Das Fuck. Vielleicht war das Tagebuch doch keine so gute Idee. Sie sind in der Falle. Oh. Ja, gut. Das Schie schief ist rasend wütend und vollkommen unberechenbar. Ja, der hat es mir jetzt aber echt gezeigt. Der hat mich ins Zimmer gesperrt. Da, da habe ich jetzt schon ein bisschen Respekt vor. Muss ich zugeben. Arschloch. Du Kackbratze! Ich beleide den mal so. Querdos Raum. den Raum durch. Ja, lauf. Wir haben Toms Tagebuch trotzdem mit. Ich. ich will das nochmal haben. Also warte mal. Ihr zuerst Triggerpoint. Dass das nicht aufgeht. Nice. Ja, zum Glück hast du das gemerkt. Oh, er ist da. Tom. Ach oh, du Scheiße, waren wir einer Shiny hier oder was? Der ist voll Nord, nah, der ist voll Nord, nah. Wie süß ist das so was? Das Spiel Ja, der hat dich eh gesehen, Kleine. Ja, logisch. Jetzt du Ärger. Ist okay, Two-Face. Nein, das ist der Dude! Oh nein, ach, das ist der andere. Ich hatte gerade schon... Okay. Das macht jetzt nicht unbedingt besser? Wir wollen die Kleine ja retten. Und die Kleine hat es jetzt geschafft, von da ist ein wütender Chief auf da ist ein fucking Mutant, den wir vorhin angeschossen haben. Mit ihr zusammen sogar stimmt. Das macht's halt wirklich nicht besser. Schön dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wovon reden Sie da? Verplemper nicht meine Zeit. Bring mir den Anhänger, oder Sherry ist tot. Den Anhänger. Was wollen Sie damit? Willst du sie tot sehen? Na schön. Wo sind sie? Das Waisenhaus. Das Waisenhaus? Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Shari okay? Vorerst. Ich schwöre sie, Mistel, wenn sie ihr wehtun. Ist das dein Ernst? Und oh einer hat dich weggedrückt, wenn er was von dir will. Böser Mann. So. Ja, wir haben die Garageschlüsselkarte. Können wir X mitnehmen? X verhaut einfach alle, das ist sehr angenehm. Also, nicht für mich angenehm, aber halt, ja. <lacht> ähm, da muss ich mal nachladen, endlich. greifen auf dasselbe Munitionspack zu. Das erklärt einiges. Fuck. Deswegen habe ich meine Mainwaffe immer so schnell verschossen. Also, ich sag mal, in Theorie dürfte X mich hier jetzt nicht finden. Aber das ist halt nur Theorie, ne? Das kommt ja noch so angerannt, zu. So richtig untypisch Tyrant, einfach so angesprintet. Ah, hier habe ich es doch alles. Mit der spielen. Okay, also mit der muss ich eine Zeit lang zielen, damit sie wirklich genau ist. Aber man, ich muss das jetzt so machen. Ich wusste es, ich wusste genau, dass er wieder kommt. Die kacken Renate Alter, unglaublich. Ich habe mir seinen Hug weggeschossen. Jetzt wird er nass im Regen. Ha, verdient. Achso, wo muss ich hin? Das ist riesig. What the fuck? Das sind Autos. Das sind ein Zombie. Gunshop. Ja, Gunshop wäre natürlich nice. Waffenshop? Aber der wird sicher leer sein. Äh. Well, fuck. Nein, das denke ich auch gerade. Aber ich glaube, der kommt. Äh. Guck mal her. Ich hab's mir anders überlegt. Ich will nicht mit dir spielen. Ja, scheiße, hä? Kann ich hier runter? Kann ich nicht, fuck. Äh, fuck. Wo ist denn der? Der ist weit hinten. Was gibt's denn hier noch? Da ist ein Seiteneingang. Nope, nope, nope. Da ist ein Türchen. Ja nice. Mindestens ist er zu breit und kommt hier nicht durch. Oder er kennt Schleichwege, da kommt er eh gleich wieder. Ja und jetzt? Aber mal, ich kann ja springen. Können wir bitte nicht anfangen mit den Hunden. Die fand ich im Film scheiße. Die finde ich hier scheiße. Wir fangen an mit Hunden. Kannst du gerne haben. Springt sich eh gleich dieser Dude durch. nicht so viel ballern okay. die waffe ist stärker als gedacht aber ah, spielen wir eine runde basketball mit mr x alles klar oder mit den hunden nein die kommen darüber rüber wieso mist habe ich irgendwas verpasst Hab ich irgendwas verpasst wo ist der Hund da? Ich bin leer. Ich dachte jetzt schon, weil ich sagt Mist, dass äh, Mister X kommt. Ich war gerade voll angespannt. Nur deswegen. Eigentlich nur, weil sie Mist gesagt hat. Ich habe voll die Konzentration verloren, deswegen. Äh. Okay, zwei bis drei Schüsse brauchen sie, das ist okay. Das ist sogar noch im machbaren Rahmen, damit kann ich leben. Wo ist der? Äh, Ja, viel Spaß, ne? Okay, die kommen nicht in den Bus rein, das ist eigentlich ganz gut. Zwei Schüsse sind's, gut. Raccoon City Orphanage, ja, yep, das ist es. Ich habe auf dem Ich glaube, da ist. Mr. X vorne dran. War der Tyrant nicht der Endboss vom ersten Teil? Ich dachte, den haben wir weggemacht. Ups. Also, ich finde auch die augen Augendudes mega hässlich, die mir am Anfang begegnen. Sind jetzt nochmal mit diesem Chief. Hier war vorhin noch eine Kette dran. Das weiß ich. Okay, der hat mich jetzt erschreckt. Nee, nee, ich dachte schon. Nein. Ach du Scheiße. Wieso müssen sie es immer noch ekliger machen? das fucking Spinnen im ersten Teil. Fucking Riesenspinnen. Die waren okay. Dann dieses hässliche Ding mit dem Auge auf den Schultern. Hässlich, aber okay. Mr. X, Renate, Tyrant, wie auch immer. Hässlich. Nervig, nicht okay. Aber fucking Alien. Nein. Wieso ist die angesperrt? Wieso ist er jetzt hier? Los, los, los. Lauf. Lauf, wenn du wieder jetzt im Weg stehst. Claire, er, ist er ist gleich hinter dir, halt die Fresse. <lacht> Lass mich durch. Nee. Ja, jetzt kannst du dich mit dem rumschlagen. Viel Spaß, ciao. Nee. Leck mich. Ich hab den Tyrant aus dem ersten Teil anders in der Doch, das ist er. Ist das nicht Nemesis aus dem dritten Teil? Ich bin sehr verwirrt gerade. Wir werden sterben. Ja? Hallo Claire! Warum? Claire, du musst aufstehen. Er wird uns kriegen. Wach auf! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Öffne die Augen. Ist jetzt halt ihre stehen. Mutter? Ich hoffe es, dann so muss ich mich nirgendwo um die Kleine kümmern. Sherry, Sherry. Sherry geht's gut. Sie kennen Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt. Das doch ihr die Mam, oder? Hier. Wir müssen die Lage einschätzen. Wer sind Sie? Ich bin Claire. War nicht vorherzusehen. Sagen Sie mir, wo ist sie? Hallo? Was? Oh, Annette. Sag mir, was ist mit William? Ich weiß nicht. Wer er ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat. Was? Helfen Sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln, als erwartet. Sie ist eh die Mom. Wo gehen Sie das muss die Mom zu? sein von Sherry. Für Fragespielchen habe ich keine Zeit. Alles ist unter Kontrolle. Ich muss Sherry finden. Meine Tochter geht dich nichts an. Wusste es. so genau gehe ich jetzt da runter? Wie genau komme ich da wieder hoch? Die Tür war sicher abgeschlossen. Entweder das, oder ich habe gerade so scheiße gebaut, dass ich einen alternativen Weg suchen muss. Das ist doch schön. Okay, aber wir müssen sicher einen Schlüssel finden, müssen die Schlüssel mitnehmen, wieder rauskommen. Das ist eklig. Heißt das jetzt, X ist tot? Ich glaube, X ist nicht tot. Ich habe das Gefühl... Ja. Ich habe das Gefühl, X kann sich regenerieren. Der kommt wieder. Das war jetzt ziemlich unspektakulär, dieser Chase. Und ich meine im Kopf zu haben, dass ich mal gehört habe, dass es ein Boss ist. Ich kann absolut nicht zielen. Ah, halt mal. Oh, jetzt muss ich den töten für mein Mess. Ich hab nichts mehr. Doch, eine Granate habe ich noch.